Infrarotheizung. Hier erklärt ein Kunde von mir, wie teuer tatsächlich die Infrarotheizung ist oder wie preisgünstig. Und er erklärt auch, welche Erfahrung er mit seinen Heizungen in seinem Leben hatte. Dies wird eine Serie mit diesem Kunden gemeinsam und seiner Erfahrung. Die ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Viel Vergnügen. Noch nicht? Noch nicht. <lacht> also, das, was Sie mir gerade gesagt haben, seit 70 Jahren? Seit 70 Jahren hat sie. Und so wie ich diese Heizung, ob ich es überhaupt noch nicht erlebt. Ich habe aber alle Varianten von Ofen noch mit Brennholz, den Erdhatzen, mit, mit den immer, wo wir die Sockspien schon gestopft haben. Und wirklich alles. Über Gas, Elektroheizung an. Holzvergaser, Holzvergaser und wirklich alles, was möglich ist an Heizung, aber so vortabend wie das da ist, wo ist das nicht Sie haben damals angeschlossen, eingeschaltet und seitdem ist diese Heizung einfach da, wenn ich sie brauche. Und wie sind die Stromkosten? Also, günstig, also ich muss sagen, ich rechne jedes Jahr durch, von den heutigen Strompreisen her, ich glaube, wird nicht viel schlimmer sein, weil ich, wir zahlen zwischen 1.300 und 1.500 Euro für 150 Quadratmeter Heizen, und so günstig bin ich noch nie gefahren. Ich habe heuer gedacht, dass wir was gut, was für eine Nachrechnung, Nachverrechnung kriegen, 183 Euro war, ja. Okay. Wenn ich schaue, was die anderen reinputtern, ins Gas, ins Öl, in die Pellets, ich darf nie mehr tauschen die, gehen, nie mehr. Allein von diesen Wärmepumpen, da kostet ein, ein Haus mit 160 Quadratmetern ganz sicher über 25.000 Euro nur das Gerät, dass sie das kann. und dazu brauchst du dann wieder Fotovoltaik von den Stromkosten wegzukommen, was diese Heizung braucht. Na, wir Die passiert was mit dieser Bodenheizung. Ja, Fußbodenheizung, ja. ja. ja ich habe es montiert, dann haben wir es durchprobiert. Dann kommt unser Tischler, der aus diese Fertigung hat, fertig man hat er da diese Leisten genagelt, ist am Boden geguckt und hat die Bodenleisten und sagt, da hat es hier nur Bodenheizung. Weil sie so, nein, was mich so fasziniert, es weiß keiner. Nun ein bisschen Geschichte zu diesem Kennenlernen von diesem Kunden. Zuerst habe ich dieses Gebäude kennengelernt in einem Zustand, da war das noch eine kleine Kneipe. Das ist nichts anderes als eine sehr, sehr wärmeungünstig gebaute Konstellation, in der Größe von mehreren Containern, das heißt ca. 3-4 Meter breit und circa 15 Meter lang, er hat von innen gedämmt. Die Decke von innen gedämmt und natürlich die Wände von innen gedämmt. Die Böden kommt man nicht mehr dämmen, weil die sind halt einfach kalt. Aber, wie wir im Video gehört haben, ist da der Boden so warm geworden, dass sogar der Tischler, also auf Deutsch der Schreinermeister, der die Fußbodenleisten angenagelt hat, gefragt hat, ob es da nun eine Fußbodenheizung gibt. Das ist doch Beweis genug, dass der Fußboden über die Infrarotheizung, die an der Decke montiert ist, wirklich perfekt den Boden aufwärmt. Mit diesem Kunden werde ich noch mehrere Episoden vorstellen, aber nicht alles auf einmal, denn dann wird es langweilig. So in kurzen Szenarien, sodass Sie immer sich kurz informieren können. Noch was, einfach einen Haken beim Abo hinterlassen, dann werden Sie auch informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche Ihnen alles Gute, hier Johann Bauer.